Kritik der politischen Ökonomie hat mehrere Dimensionen. Es ist zum einen äh, eine Kritik einer Wissenschaft auf der politischen Ökonomie. Die kritische Analyse der Anatomie der bürgerlichen Gesellschaft, also die Reichtumserzeugung. Wie wird der Reichtum erzeugt? Das entscheidende Moment ist, dass hier Analyse und Kritik tatsächlich durchdrungen sind. Durch die Analyse gewinnen wir die kritischen Gesichtspunkte. Aber zu behaupten, dass das das Einzige ist, beziehungsweise, dass das alleinstehend sein könnte, ohne dass man dabei irgendwelche normativen Gesichtspunkte in Anstatt bringt. Das, glaube ich, ist falsch. Ich bin Rahel Jägi. Ich bin Professorin für Sozialphilosophie und politische Philosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Ich bin Alex Demirovich. Ich arbeite in der Rosa-Luxemburg-Stiftung als Senior Fellow. Mein Name ist Michael Heinrich. Ich beschäftige mich schon seit langem mit Marx, der marxischen Theorie. Im Moment sitze ich gerade an einer relativ umfangreichen Biografie von Marx. Das ist aber nicht nur irgendeine Wissenschaft, die politische Ökonomie, sondern das ist eigentlich eine ganz breite ähm, Wissenschaft von Staat, Gesellschaft, Ökonomie und äh, gleichzeitig auch so ein Organ der Selbstverständigung des Bürgertums gewesen im 18., 19. Jahrhundert. Und wenn jetzt diese Wissenschaft ganz grundsätzlich kritisiert wird, dann wird damit gleichzeitig auch ihr Gegenstand, die Gesellschaft, äh, kritisiert. Wenn man die Geschichte der großen Befreiungsbewegungen seit dem 17. Jahrhundert nimmt, dann wurde da sehr, sehr viel kritisiert im, mit Blick auf die Bibel, also der Bezug, Gott gibt, sieht die Menschen als gleich an, es gibt kein Recht für einzelne Gewalt auszuüben oder in besonderer Weise Reichtum sich anzueignen. Das war eine moralische, religiöse Kritik. Jetzt kommt Marx und sagt, aber wir müssen verstehen, dass das nicht einfach eine Frage des guten Willens einzelner Personen ist, sondern da entsteht ein systematischer Zusammenhang, in dem die Gesellschaft riesige Hebel geschaffen hat oder schafft, Reichtum zu erzeugen und zugunsten Einzelner aneigbar zu machen? Also ich glaube, dass im, im äh, Marxischen Werk, aber auch im Kapital, dass äh, im Grunde drei, äh, äh, drei Momente zusammenkommen. Es gibt dieses Moment der funktionalen Kritik, also die, der systematische Aufweis dessen, wie äh, dieses System immanent krisenhaft ist, sich in bestimmte Widersprüche äh, verstrickt, immanent destruktiv ist. Ähm, es gibt das Möchte ich jetzt mal sagen, moralische Moment, wo man, man das ähm, mit Vorsicht genießen muss, denn es gibt so wie die Ausbeutungskritik. Es gibt, ein, es gibt einen Moment, in dem die Ungerechtigkeit dieser Lebensverhältnisse, die hier systematisch erzeugt werden, äh, aufgewiesen wird. Marx äh, analysiert Fragestellungen. Mit welchen Fragestellungen sind andere da drangegangen? Er analysiert Widersprüchlichkeiten. Er analysiert was ausgeblendet worden ist und dann geht er genau diesen ausgeblendeten Sachen geht er nach. Also bei Marx relativ am Anfang am Kapital haben wir da ein schönes Beispiel, dass er sagt, na ja, die klassische politische Ökonomie von Adam Smith und David Ricardo, die hat schon richtig gesehen, dass sich Arbeit im Wert darstellt und dass das nicht etwa der Nutzen ist. Aber es wurde nicht mal die Frage gestellt, warum sich denn Arbeit im Wert darstellt. Das Unterdrückungsverhältnis beginnt ja eigentlich schon gleich am Anfang. Nämlich dort, wo, die, wo das Arbeitsvermögen eines Individuums als Wert betrachtet wird. Das heißt, dass meine Arbeitskraft eine Ware sein soll. Das ist ja schon der Beginn der Zumutung. Und dann leitet sich ja davon alles ab, also wenn man das mal trivial formuliert, also was genau macht er? Er zeigt, dass ich arbeite, damit ich leben kann, damit ich morgen wieder arbeite. Und in diesem Prozess mache ich nichts anderes. Als den Reichtum eines anderen Menschen immer weiter zu vergrößern. Es gibt so etwas wie ein ethisches Moment. Es gibt auch das Moment, das nicht nur darauf hinzieht, zu sagen, das sind ungerechte, ausbeuterische Verhältnisse, ähm, äh, unter denen die Menschen leiden, sondern es sind auch, sagen wir mal, es ist auch so etwas wie ein schlechtes Leben. Es ist ein verarmtes Leben, ein äh, auf äh, entscheidende Weise ähm, eben nicht gutes Leben. Und das hat dann eben nicht nur mit der Aufteilung des gesellschaftlichen Reichtums zu tun, sondern äh, hat etwas damit zu tun, mit diesem, mit diesem selber, mit dem, was da überhaupt gemacht und wie produziert wird überhaupt. Und das ist noch mal ein bisschen eine andere Dimension. Ne? Und das hat dann auch noch äh, ganz erhebliche politische Konsequenzen, wenn es darum geht, wie und was kann man denn in dieser Gesellschaft verändern.